herzlich willkommen zu smart entwickeln heute mit einer folge zur frage was steckt eigentlich hinter lean und was heißt das für die entwicklung heute gibt es mal eine folge in der ich ein bisschen die zusammenhänge darstellen will die zwischen smart entwickeln und lean bestehen lean manufacturing schlanke produktion toyota produktionssystem nicht alles synonyme aber in die gleiche richtung gehende begriffe Toyota stand nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Herausforderung des Wiederaufbaus. Nach dem Krieg gab es in Japan einen kleinen Markt, der eine volle Automatisierung nach Art, des Henry Ford nicht gerechtfertigt hätte. Ford hat am Anfang der Fließbahnfertigung Riesenstückzahlen immer gleicher Autos gebaut. Diese Skalen hatte das japanische Autogeschäft nicht, hier ging es darum, geringere Stückzahlen herzustellen. Zumindest geringere Stückzahlen von einem Fahrzeugtyp. Wenn man mehrere Fahrzeugtypen zusammengefasst hat, dann kamen sehr wohl Zahlen zusammen. Auch direkt nach dem Krieg. Sie haben also ein System entwickelt, mit dem sich mehrere Fahrzeugtypen über ein Fließband haben produzieren lassen. Das hat aber dreckige Konsequenzen gehabt, vor allem im Karosseriebau, wo auf einmal sehr viele verschiedene Bleche gebraucht wurden, von denen jeweils die Stückzahlen keine eigene Presse gerechtfertigt haben. Also musste eine Presse mehrere Bleche produzieren. Was Werkzeugwechsel zur Folge hatte, rüsten eben mit entsprechend unproduktiven Rüstzeiten. Das schmälert die Effizienz. Die Betriebswirtschaft hat zur Rüstzeitoptimierung eine interessante Formel, bei der die Kosten für unproduktive Rüstzeiten abgewogen werden gegen die Kosten für das Inventar. Und aus dieser Abwägung entsteht eine optimierte Losgröße, also die Zahl der identischen Bleche, die produziert werden, bis ein Blechwechsel und Werkzeugwechsel die Presse wieder lahmlegt. Ich habe Maschinenbau studiert und diese Formel wurde mir so beigebracht. Ich habe auch Wirtschaftswissenschaften bis fast zum Vordiplom gemacht und diese Folge wurde mir genauso beigebracht. Man nehme die gegebenen Rüstzeiten, die gegebenen Lagerkosten und voilà, hier ist die optimierte Losgröße. Das ist das, was man machen muss. Diese Zahl war meist gigantisch, weil es eine sehr aufwendige Tätigkeit ist, eine Presse so einzurichten, dass zwei riesen Presswerkzeuge so aufeinander knallen, dass dazwischen noch genau der Platz ist, den man für das Blech braucht. Kaltes Blech fließt nicht so gerne, das heißt, wenn man an einer Stelle die Formen zu nah aneinander hat, dann sind da gigantische Kräfte entstanden. Kräfte, die die Form verziehen, die Presse belasten und die Form verschleißen. Und das fängt an bei Bruchteilen von Millimetern, die diese tonnenschweren Pressteile richtig liegen müssen. Das Umrüsten dauert dann schon mal 24 Stunden und dann soll die Presse bitte auch ein paar Tage laufen, damit die Produktivität nicht völlig vor die Hunde geht. Also, sind Berge von Blechteilen gepresst worden, die dann gelagert werden mussten. Und gepresste Blechteile lassen sich häufig schrecklich stapeln und dadurch viel Raum gebraucht haben. Und dann hat der Karosseriebau die Teile langsam abverbraucht, weil die Fertigung ja gemischt war und nicht so viele gleiche Blecher an einem Tag gebraucht hat. Und in diese Problematik hinein hat Toyota etwas ganz Interessantes gemacht. Wir haben sich an die Mathematik erinnert, die wir unseren Kindern und Jugendlichen beibringen, und haben die Formel für die optimale Losgröße einfach mal umgestellt. Ganz einfach, ganz simpel und doch so folgendrächtig. Sie haben sich einfach mal angeschaut, was sie für Bleche an einem Tag gebraucht haben und haben postuliert, dass sie diese auch an einem Tag herstellen wollen. Und haben die Losgrößenformel gefragt, was da für Rüstzeiten herauskommen. Die waren dann entsprechend sehr kurz. weil man drei oder vier verschiedene Bleche an einem Tag über eine Presse laufen lassen will, dann Darf man keine 24 Stunden rüsten, auch keine 6 Stunden? Nein, das muss dann deutlich schneller gehen. Wie? Will ich hier gar nicht erklären. Nur, dass es eine sehr spannende Sache ist, von der wir alle noch viel lernen können. Ich sehe immer, wenn ich eine Maschine, Presse oder einen Prüfstand oder irgendetwas anderes sehe, das umgebaut werden muss, um ein anderes Produkt laufen zu lassen, Potenzial für Verbesserung. Toyota hat eine simple, aber mächtige Methode formuliert, diese zu erreichen. Wer Lust und Bedarf hat, sucht mal nach SMED. SMED, Single Minute Exchange of Die, also Wechsel der Presswerkzeuge im einstelligen Minutenbereich, also unter 10 Minuten. Das geht mit allen Pressen, auch mit denen, für die bisher 24 Stunden gebraucht worden sind. Und das ist hier die Leistung. Nicht einfach die Dinge hinnehmen, sondern mutig sich anschauen, was man eigentlich bräuchte und sich das dann holen. Natürlich war das ein Prozess, die Rüstzeiten unter 10 Minuten zu bekommen für Vorgänge, die früher noch 24 Stunden gebraucht haben. Aber wer diesen Prozess nicht anfängt, wird auch nichts erreichen. Wer sich von einer Verbesserung um den Faktor 150 abschrecken lässt und sagt, das geht nicht, der wird sie auch tatsächlich nicht erreichen. Toyota hat es allen vorgemacht und für Pressen gezeigt. Die Methode ist einfach, verfügbar und hochgradig wertvoll und wird dennoch zu wenig angewandt, weil niemand sich in einer Firma trauen würde, zu versprechen, die Rüstzeiten um den Faktor 150 zu verbessern. Geschweige denn, würde das jemand glauben. Man verspricht lieber mutige 30%, liefert 15% und ist dann stolz. Und Toyota hat es gemacht, das ist nur ein Beispiel von den Veränderungen, die Toyota in der Fertigung gebracht hat. Kein Wunder, dass da staunend drauf geschaut wird. Denn schauen wir mal an, was, wirtschaftlich, was das wirtschaftlich gebracht hat. Die Arbeitszeit für den Rustvorgang ist nicht um den Faktor 150 runtergegangen. Um den Faktor 150 runtergegangen ist nur die Zeit auf der Maschine. Die Presswerkzeuge werden vorbereitet und nachbereitet, damit wenn die Maschine steht, alles sehr schnell geht. Natürlich ist auch etwas investiert worden, um dies darzustellen, aber das sind keine großen Summen. Der Rüstvorgang ist dadurch billig geworden. So billig, dass man ihn jetzt nicht alle paar Wochen, sondern täglich mehrmals macht. Dadurch sinkt auch die Zahl der Bleche, die gelagert werden müssen und die Lagerkosten dafür. Der Impact ist beachtlich. Toyota hat nicht nur beim Rüstengeld gespart, sondern auch bei der Lagerung. Wo die klassische Betrachtung sagt, entweder geringe Lagerkosten oder geringe Rüstkosten hat Toyota gezeigt, beides, und zwar massiv weniger. Diese Methoden sind hochattraktiv. Wie gesagt, das Toyota Produktionssystem enthält mehrere solcher Kracher und man kann sich hier sehr frei bedienen. Toyota weiß zwar um den Wert dieser Erkenntnisse, hat aber das Wissen immer sehr freizügig geteilt. Diese Methoden sind auch deswegen so attraktiv, weil sie sich teilweise auch einzeln isoliert einsetzen lassen. Das hat ein bisschen dafür gesorgt, dass das TPS, das Toyota Produktionssystem, als Methodenkoffer angesehen worden ist. Und als Womack und Jones damals als amerikanische Forscher in Japan waren, um zu verstehen, warum die japanischen Autos billiger und besser als die amerikanischen Autos waren, haben diese begeistert dokumentiert, was sie bei Toyota gesehen haben. Im Englischen haben sie diese Erkenntnisse damals den Namen Lean Production gegeben. Und die Welt hat die Methoden begeistert aufgenommen und kopiert. Kapiert haben sie leider nicht die meisten, denn Toyota sieht die Methoden eigentlich nicht als so wertvoll an. Schon gar nicht als der Weisheit letzter Schluss, denn die Methoden, die sie heute nutzen, sind schließlich nur das, was sie heute machen. Und sie haben ja nicht aufgehört nachzudenken und aufzuprobieren und nächstes Jahr machen sie etwas anderes, etwas Besseres. Für die Toyota sind die Methoden etwas Transientes, etwas, das die heutigen Probleme löst und für andere Probleme gibt es dann auch andere Lösungen und Morgen gibt es für die gleichen Probleme vielleicht auch andere Lösungen, weil man sich ja weiterentwickelt hat. Aber was bitte ist denn dann die Konstante? Was macht denn das System aus, wenn nicht die Methoden? Das sind die Werte und Ziele. Die wurden damals von Womack und Jones schon aufgeschnappt und auch dokumentiert, aber in der allgemeinen Breite nicht übernommen. Sie wurden damals als etwas japanisches abgetan, das im Westen nicht funktioniert. Wenn man Toyota fragt, sind die Methoden nachrangig wichtig, ist die Problemlösungsfähigkeit, also die Fähigkeit, ein Problem ein für alle Mal zu lösen. Dafür denkt man sich etwas aus, was zur Methode wird. Diese Methode ist nur Ergebnis. Und wie sie aussieht, hängt von dem Problem ab, das gelöst werden soll. Wer aber löst die Probleme? Na, die Menschen, die Mitarbeiter, diejenigen, die die Arbeit am allerbesten kennen. Nicht die Arbeitsvorbereiter oder Planer, die Arbeiter. Der Werker soll die Probleme lösen und nicht zum Beispiel der Vorgesetzte. Der soll seinen Mitarbeitern helfen beim Problemlösen, ihnen aber nichts wegnehmen, sonst lernen sie ja nichts. Toyota ist eigentlich keine Autofabrik. Toyota ist eine Problemlösungsfabrik. Toyota produziert Mitarbeiter, die Probleme lösen und vielleicht ein bisschen nebenbei dadurch Autos produzieren. Das ist das Gegenteil von Taylorismus. Das Gegenteil von hier denken und da machen. Natürlich ist das erstmal übersehen worden. In Europa und in Amerika sind die Ingenieure die Genies und denken, die Arbeiter arbeiten und die Chefs scheffeln. Klare Arbeitsteilung, nicht so bei Toyota. Hier ist jeder Mitarbeiter für die Produktion und die Gestaltung der Produktion zuständig. Das ist ein Grund, warum viele Lösungen im TPS nicht so verkopft sind, sondern ganz einfach, bodenständig und vielleicht auch gerade deswegen effektiv. Und die Aufgabe der Hierarchie ist, hier zu helfen, zu stützen und Zeit dafür zu geben. Humick und Jones haben damals in The Machine That Changed the World ihre Erkenntnisse veröffentlicht. Der Link zum Buch ist in den Shownotes. Und haben damals die Erkenntnisse des TPS als Lean Production in Amerika zur Bekanntheit verholfen. Das meiste, was in Deutschland angekommen ist, kam über den Umweg aus Amerika, weswegen an vielen Stellen erstens englische Begriffe benutzt werden und zweitens durchaus auch grobe Fehler entstanden sind vom Japanischen über das Englische ins Deutsche. Marie Furukawa ist Lean-Kennerin und des Deutschen und Japanischen in allen Feinheiten mächtig. Sie hat zwei Büchlein geschrieben, die ich für unbedingt lesenswert halte, weil diese Bücher vieles in Perspektive setzen, was an Literatur über Lean verfügbar ist. Die Bücher heißen Lean auf gut Deutsch. Link in den uns. Und ein wichtiger Punkt ist der Begriff der Verschwendung, der im Deutschen durchaus vorwurfsvoll daherkommt und damit auch eine valide Übersetzung des Englischen darstellt. Nur leider verdreht Verschwendung die Konnotationen, die dem japanischen Begriff anhaften. Eine bessere Übersetzung wäre für die Katz. Und die Geisteshaltung dahinter ist die Einstellung, dass Menschen sinnvolle Arbeit leisten sollen und nichts machen sollen, was für die Katz ist. Es geht also um ein positives Menschenbild, um Entfaltung. Der deutsche Begriff Verschwendung ist ein Vorwurf an den Mitarbeiter und sagt viel mehr über unser eigenes Menschenbild aus, Taylorismus, als über das, was Lean hier transportieren will. Aber diese Übersetzungsprobleme und die Tatsache, dass Lean in Deutschland eingeführt wurde in Begleitung und als Umsetzung von massiven Kostenreduktionen inklusive Personalabbau, haben Lean in Deutschland teilweise einen schlechten Ruf gegeben. Und dennoch ist es anerkannter Stand der Technik, eine Fertigung nach schlanken Prinzipien aufzubauen, weil es ebenso wirksam ist. Vergessen wird dabei der Mensch, der im TPS den wichtigeren Platz einnimmt und erst mit viel Verzögerung werden Themen wie Coaching-Cutter im deutschsprachigen Raum in der Breite wahrgenommen. Toyota ist immer freizügig mit ihren Methoden, weil das die Dinge sind, die sie heute machen und morgen etwas, wollen sie etwas Besseres haben. Die Methoden waren nie dazu gedacht, nachgemacht zu werden, weil sie Problemlösung waren auf die Probleme, die Toyota damals hatte. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich die Kurve bekomme zur Entwicklung. Erstmal langsam, ich streife noch ein paar Dinge, aber dann landen wir bei der Entwicklung. Entwicklung hat eigene Probleme und für die braucht es individuelle Lösungen. Lösungen die vielleicht in der Fabrik keinem einfallen würden, weil die nicht die gleichen Probleme haben. Schauen wir uns eine meiner Lieblingsaggressionen mal an. In der Fabrik macht es Sinn, allen Dingen einen Platz zuzuweisen und diesen zu markieren. Das gilt in der Werkzeugkiste, genauso wie auf dem Hallenboden. Man sieht einfach die Abweichung, ohne im Detail alles auswendig wissen zu müssen. Werkzeuge sind vollständig, wenn alle Fächer belegt sind. Shadowboards, also Werkzeugwände, auf denen die Umrisse der Schatten der Werkzeuge aufgemalt sind, sind super. Jeder kann sehen, ob etwas fehlt. Der Mitarbeiter, genauso wie sein Vorgesetzter, aber auch der Neue am ersten Arbeitstag und auch der Werksleiter. Also kann über die Abweichung auch geredet werden. Vor der Maschine Platz für die Rohwaren, schön markiert auf dem Fußboden. Nach der Maschine Platz für Fertigerzeugnisse, schön markiert auf dem Fußboden. Wenn da zu viel oder zu wenig steht, sind Stockungen im Prozess sichtbar und daher adressierbar. Nicht umsonst werden diese Dinge sehr früh in der Prozessverbesserung gemacht, weil hierdurch der Prozess in seinen Details überhaupt erst sichtbar wird und dadurch auch erst verbesserbar wird. Und wenn dann so etwas kopiert wird und es Lean Administration nennt, dann wird das im Büro auch gemacht. Dann werden bunte Klebestreifen um Locher und Tacker gezogen und deren Abstellräume klar markiert. Damit man sie auch ja immer wieder an die richtige Stelle zurückstellt. Denn bei Lean, das wissen wir, müssen Werkzeuge ihren Platz haben und bei Nichtgebrauch auch auf diesem Platz stehen. Ist klar. Nur, das ist scheiße. Thema verfehlt. Sätzen 6. Wenn so etwas bei Ihnen passiert, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass Ihr Einkauf zwar den billigsten Lean-Consultant, aber keinen fähigen eingekauft hat. Warum? Wann haben Sie das letzte Mal einen Stapel Papier getackert und gelocht? Das ist bei mir schon seit Monaten, vielleicht Jahren nicht mehr vorgekommen. Die Dokumentenablage ist elektronisch, aber natürlich hat noch jeder einen Locher und einen Tacker, das... Braucht man doch so als Wissensarbeiter. Wissensarbeiter arbeiten mit Papier und dafür braucht man Stifte, Tacker, Locher und Ordner. Ist klar. Aber wenn man sich auf sowas konzentriert, dann kümmert sich keine Sau mehr um die Datenablage im Rechner. Wir optimieren die Zeit, die wir auf die Suche des Tackers verwenden, von 5 auf 3 Sekunden. Statt in der obersten Schublade wissen wir jetzt, dass er in der obersten Schublade vorne rechts liegt. Und wir sparen diese 2 Sekunden die nächsten 3 Mal, die wir in diesem Jahr den Tacker noch brauchen. Und währenddessen suchen wir die Unterlagen vom Kollegen, der eine eigene Ablagestruktur pflegt und verwenden da eine Zeit drauf, die man auch durchaus in Stunden pro Woche rechnen kann. Was ist da passiert? In der Fabrik wird sehr darauf geachtet, alle Vorgänge sichtbar zu machen und damit nicht zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht, lässt man die Dinge selber sprechen. Man legt der Werkzeugkiste also keine Liste bei, was alles drin sein sollte, die man dann bei Bedarf abgleichen kann, sondern gibt jedem Werkzeug einen Platz. Und man sieht auf einen Blick, ob die Kiste vollständig ist oder nicht. Genauso der Materialfluss. Man weist den Teilen Warteplätze zu und keiner muss mehr zusätzlich kommunizieren. Die Teile, die da stehen, müssen verarbeitet werden und die Teile, die dort drüben stehen, müssen abtransportiert werden. Jeder weiß es. In der Fabrik sind Werkzeuge und Aufgaben Dinge. Sie sind sichtbar, fühlbar und sie nehmen Platz weg. Im Büro sind die Aufgaben und Werkzeuge keine Dinge. Sie sind unsichtbar tragen nicht auf und nehmen keinen Platz weg. Es ist noch keine Festplatte deswegen größer geworden, nur weil wir mehr Daten darauf gespeichert haben. Kurz, wir haben hier ein anderes Problem. Also brauchen wir auch andere Lösungen, andere Methoden und wir schaden uns, wenn wir einfach Methoden aus der Fabrik kopieren, ohne zu kapieren, warum diese Methoden so angelegt sind, wie sie sind. Ein anderer Aspekt, und da bin ich etwas ruhiger, weil er nicht so offensichtlich doof ist, wie der Tacker mit seinem Zaun aus Klebeband, ist die Tatsache, dass eine Fabrik immer gleiche Vorgänge immer weiter standardisieren will und wir der Wissensarbeit und das recht in der Entwicklung Arbeitspakete haben, die sich in der Bearbeitungszeit schnell mal um den Faktor 100 unterscheiden können. Und viel wichtiger, eine Fabrik läuft gut, wenn sie keine Überraschung erzeugt. Wenn jede Aufgabe so lange dauert wie geplant, wenn die richtige Qualität herauskommt, wenn sie wie ein Schweizer Uhrwerk tickt. Ein Entwickler, der sich sicher sein will, dass seine Pläne funktionieren, der darf aber nur Dinge tun, deren Ergebnis er schon kennt. Wer berechenbar und zuverlässig sein will, darf kein Neuland betreten, keine dunklen Ecken dulden und, und braucht volle Sicht. So ein Entwickler wird dann sehr zuverlässig und sein können und völlig wertlos. Kein Neuland, keine Weiterentwicklung, keine Wertschöpfung. Also, ein Entwickler muss Neuland betreten, muss Dinge tun, die er noch nicht verstanden hat, sonst schafft er keine Werte. Nur, das ist terra incognita. Wer hier wasserdichte Aussagen erwartet, hat nicht verstanden, was die Aufgaben der Entwicklung ist. Das ist auch einer der Gründe, warum Projektmanagement, das von einem gewissen Grad der Planbarkeit ausgeht, sich immer so schlecht anfühlt, wenn man wirklich innovativ ist, weil der Plan immer wieder geschoben, verschoben, verändert wird. Eigentlich passen Projektmanagement und Entwicklung nicht zueinander, aber vielleicht denke ich das nur, weil ich selber kein guter Projektmanager bin und immer andere Wege gehe. Das ist nochmals Stoff für eine eigene Episode. Also die Fabrik will Zuverlässigkeit, Qualität, Termintreue im Sekundenbereich. Darauf basieren viele Methoden, die in der Lean Production eingesetzt werden. Load Leveling, Mix, lokale WIP-Kontrollen, Produktionstakt. Doch diese Methoden entspringen einer Denke. Varianz ist doof und muss ausgemerzt werden, oder? Varianz ist doof und wir profitieren von kleinen Varianzen, kleinen Werten der Varianz. In der Entwicklung ist das nicht der Fall und wir können die Methoden alle nicht übernehmen. Dürfen sie sogar nicht übernehmen. Die ganze Fließbandmetapher funktioniert in der Entwicklung nicht. Wenn man sich das anschaut, dann ist irgendwie klar, warum es Lean nicht so recht geschafft hat, in der Entwicklung oder generell im Büro Fuß zu fassen. Das klassische Lean aus der Fertigung passt hier nicht, weil die Methoden nicht passen, weil sie die falschen Probleme lösen. Für die Adoption von Lean in der Entwicklung ist es sogar hinderlich, eine gut etablierte Lean-Kultur in der Fertigung zu haben, weil diese einem im Wege steht. Aber was funktioniert dann und wo findet man denn funktionierende Methoden? Lean wurde spannenderweise in der Softwareindustrie aufgenommen. Heißt dort aber nicht so. Dort heißt es Agile. Die agile Softwareentwicklung mit Scrum und Kanban und so weiter. Agile ist der Gegenentwurf zu Wasserfall, also klassischem Projektmanagement, bei dem das Projekt Phasen durchläuft, Spezifikation, Architektur, Coden in Produktion nehmen und bei jeder Phase als Ganzes durch das Tor geht. Agil oder Agile setzt hier den Fokus auf den Kunden, auf Flow und auf Wertschöpfung. Und das sind auch die Werte, die hinter den ganzen Methoden von Lean Production liegen. Die Ziele, die durch die Methoden erreicht werden sollen. Und im Kontext der Automobilproduktion in Japan hat sich daraus dann halt das Toyota Produktionssystem entwickelt. Mit einem reichen Methodenkoffer. Das ist dann als Lean Production von Womack und Jones in die Welt posaunt worden. In der Softwareentwicklung werden die gleichen Werte und Ziele unter einem anderen Namen verfolgt. Und in diesem anderen Kontext, mit anderen Problemen, kommen auch andere Lösungen zustande. Der Methodenkoffer sieht dann anders aus. Jedem Schulkind ist klar, dass der Werkzeugkoffer eines Elektrikers andere Werkzeuge als der eines Schreiners enthält. Hier lohnt es sich nochmal darauf herumzukauen. Die Methoden sind anderer und dennoch ist beides Lean, weil die Werte und Ziele die gleichen sind. Agile Softwareentwicklung ist Lean. Aber es ist eben nicht Lean Manufacturing. Jetzt haben wir die Situation, dass die Produktentwicklung im Maschinenbau der Softwareentwicklung viel ähnlicher ist als der Fabrik. Deswegen muss sich eine Produktentwicklung auch eher im Bereich der Softwareentwicklung nach Ideen umsehen, als in der Fabrik. Die Probleme sind hier schlicht andere. Und was die Fabrik seit 40 Jahren macht und die Softwareentwicklung seit 15, 20, können die Produktentwickler im Maschinenbau auch. Nehmen wir den Fokus auf den Kunden. Agil macht hier kurze Zyklen mit. Kundenvertretern Alle zwei Wochen wird bei Scrum eine lauffähige Version mit Kunden besprochen und dann bestimmt, wie weiter vorgegangen wird. Im Maschinenbau geht das vielleicht nicht, alle zwei Wochen ein Prototyp zu bauen, aber das Ziel muss es trotzdem sein, sehr früh qualifiziertes Feedback einzuholen und das entwicklungsbegleiten, sodass der Kunde auch mal sagen kann, äh, da verrennt ihr euch, das brauche ich nicht. Ohne dieses Feedback arbeitet der Entwickler ohne Ziel für den Kunden und er arbeitet dann für den eigenen Stolz. Der Konstrukteur will dann ein guter Konstrukteur sein, der Designer ein guter Designer. Dem Einkäufer ist alles nur uns Hauptsache die Preise stimmen. Silo denke halt, weil jeder in seiner Rolle fällt, weil das einigende Moment, dem Kunden zu dienen, aus den Augen verloren wird. Also fragen Sie sich, wie können Sie schnelles und häufiges Feedback bekommen und einbauen in Ihre Entwicklung? Sicher nicht nur dadurch, dass der Produktmanager mit dem Kunden redet und dann stille Post spielt und die Anforderungen weitergibt. Wir können dem Kunden verkaufen, was er will und wir sollten ihm geben, was er braucht. Hier im Podcast rede ich für die Investitionsgüterindustrie, Maschinenbau und Elektrotechnik und da ist es so, dass der Kunde Geld verdienen will und soll. Und wir können ihm dabei helfen, indem wir seinen Business Case optimieren. Fokus auf den Kunden ist hier übersetzt als Fokus auf die Wirtschaftlichkeit des Kunden. Haben Sie hier im Podcast an der einen oder anderen Stelle sicher schon mal gehört. Fokus auf Wertschöpfung. Was braucht der Kunde und nicht, was kann ich? Viele Maschinenbauer sind entstanden aus einer technischen Innovation und aus einer Fähigkeit. Und dieses eine Produkt wird jetzt allen angeboten. Ich übertreibe ein bisschen, aber nur um hier Klarheit zu erzeugen. Viele Maschinenbauer haben also total verinnerlicht, dass sie ihr Produkt an den Mann oder die Frau bringen müssen. Das ist Konsens und so macht man das Geschäft. Die Softwareindustrie ist hier weiter. Ein klarer Karrierepfad in der Softwareindustrie ist es vom Coder, vom Programmierer weg, hin zum Löser von Businessproblemen also nicht nur die eigene Programmiersprache beherrschen, sondern das Kundenproblem zu verstehen und mit Software zu lösen. Das ist der Wert, das Kundenproblem zu lösen. Dafür zahlt der Kunde, danach sucht er. Und damit kann sich im Maschinenbau immer noch differenzieren. Ein großer Teil der Komplexität eines Pkw liegt im Verbrennungsmotor. Das ist auch eine Komponente, die klassische Autobauer noch selber entwickeln und fertigen. Das und die Karosserie. Alles andere wird zugekauft, die Räder, die Lampen, die Sitze, die Armaturen, ach, alles. Das ist also das eigene Produkt, das gilt es an den Mann zu bringen. Jeder soll ein Auto haben, Klammer auf, Auto hier gedacht als Auto mit Verbrennungsmotor, Klammer zu. Wir erfinden und verbocken den Clean Diesel nur, um am Verbrenner festzuhalten. Aber was ist das Kundenproblem? Was ist der Wert, wofür zahlt der Kunde? Er will von A nach B mit Komfort und Prestige. Das Auto als Spiegel der Seele. Und dann kommt Tesla und baut rasante, coole E-Autos, die einen auch noch von A nach B bringen. Und spart sich die Komplexität des Verbrenners komplett. Sowohl im Produkt, als auch im Projekt, als auch in der Firma. Alles andere kann man ja von Zulieferern zukaufen. Die hatten für den Roadster noch nicht mal eine Fabrik, die war auch komplett fremdvergeben. Lösen Sie das Kundenproblem und vergessen Sie Ihr Produkt. Das ist Ihre aktuelle Stärke, ja richtig. Und die ist auch wichtig. Aber das ist nur eine Stufe, um den Kunden glücklich zu machen und gehen sie auch die nächsten Schritte. Aber Fokus auf Wertschöpfung geht weiter. Was sind denn die wertvollen Projekte? Gibt es da Unterschiede? Tipp, die sind massiv. Was sind die wertvollen Teilprojekte? Bei Projekten machen wir noch Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, bei Teilprojekten sehe ich das eher selten. Hier sind auch massive Unterschiede und wir schauen noch nicht mal hin. Und dann noch eine Ebene tiefer auf der Ebene der Features oder Arbeitspakete. Kurze Feedback-Zyklen brauchen wir hier. Die Welt dreht sich weiter, während wir uns einschließen und drei Jahre ein neues Produkt entwickeln. Und dann letzte große Standbein: Fokus auf Flow, auf den Wertstrom, den Wert durch die Firma zum Kunden fließen zu lassen. Lustiges Detail: Das deutsche Wort Takt ist ein Schlüsselbegriff für Lean, also für die englischen Beschreibung von Lean. Da geht es darum, kontinuierlich Wert abzuliefern, eben im Takt wie ein Uhrwerk, mit jedem Pendelschlag ein Produkt auszuliefern. Das wurde dann allzu schnell auf die Verwaltung übertragen. Jedes Taktelement, eine Rechnung durchs Haus treiben oder im Takt die Bestellungen bearbeiten, funktionierte da schon mehr als schlecht als recht, weil die Rechnung mit unterschiedlicher Komplexität reinkam. Manche waren geklärt, manche nicht. Die Bestellungen waren manche groß, manche klein. Das Bild des Taktes, das Bild der gleichen Produkte, die im gleichmäßigen Takt durch einen Prozess geschleust werden, funktioniert nicht. Es funktioniert in der Fabrik, aber nicht in der Verwaltung. Und in der Entwicklung? Gleichmäßiger Fortschritt, das geht im Projektplan, aber in der Realität mit Rückschlägen und Sackgassen. Hier hilft ein etwas anderer Blick, nicht so sehr auf das Produkt, auf die Details, auf die Arbeitspakete zu schauen, weil manche Idee sich nicht umsetzen lassen wird, sondern auf den Wert und darauf eine gleichmäßige Wertschöpfung zu erreichen. Gleichmäßiger, messbarer Fortschritt hat man meist in Prozessen, die gut geölt die Arbeit wegschaffen. Das geht auch an der Entwicklung. Daher auch meine Empfehlung, nicht alles im Rahmen des Projektmanagements abzuhandeln, sondern wiederholte Tätigkeiten als Prozess abzubilden, der dann wieder in das Projekt zurückberichtet und das Projekt für die Dinge zu nutzen, die wirklich neu und einmalig sind und daher berechtigterweise als Projekt betrachtet und gemanagt werden. Kurze Durchlaufzeiten sind so ein Ziel, das hier im Bereich Fluss gehört. Wie müssen wir uns organisieren, um möglichst kurze Durchlaufzeiten von Kundenbedürfnissen bis zum fertigen Produkt zu erreichen? Auch hier macht die schlanke Entwicklung es vor, mit dem Fokus auf wenige Dinge, die dafür konzentriert fertig gemacht werden. Start Finishing und Finished Starting kommt auch aus der Ecke. Pull und Push sind zwei wichtige Konzepte in diesem Zusammenhang. Konzepte, die übrigens eins zu eins aus lean Production übernommen werden können für uns, weil sie ein Problem lösen das in der Wissensarbeit in gleicher Form besteht. PUSH heißt eine Fertigungssteuerung, wenn Arbeitspakete durch externe Steuerung in das bearbeitende System eingebracht werden, wenn ein ERP-System Produktionsaufträge in die Fabrik gibt, aber auch, wenn ein Projektplan die Arbeitspakete terminiert und in die Entwicklung reingibt, wenn ein Vorgesetzter etwas haben will, einen Arbeitsauftrag zur Erledigung vergibt. Auch das ist PUSH. PULL heißt eine Steuerung, wenn die Arbeitspakete durch ein Signal aus dem verarbeitenden System selber gestartet werden, wenn sie sozusagen reingezogen werden von einem Arbeitsvorrat. Das ist in den vielen Spielarten von kanban systemen der Fall, auch auf dem Fließband. Und das ist auch der Fall, wenn der Mitarbeiter sich einen neuen Auftrag vom Stapel nimmt, wenn er mit den anderen fertig ist und Zeit hat. Pull führt dazu, dass das System sein eigener Taktgeber ist. Es ist halt so schnell, wie es ist. Das mag uninspiriert klingen, Arbeit einfach so lange dauern zu lassen, wie sie braucht, aber es ist doch richtig. Denn wenn ein externer Taktgeber dekretiert, das alte Arbeitspaket ist jetzt zu Ende, Und oh, es ist es noch nicht, dann geht dies eben zu Lasten der Qualität. Rumpelstilzinn hatte auch eine klare Idee, was er in welcher Zeit zu erreichen ist. Klassisches Push. Vielleicht ein Bild, das sich bei Ihnen festsetzt, wenn das nächste Mal ein Vorgesetzter mit dem Fuß aufstammt und das Projekt 30% schneller haben will. Pull hat den Effekt, dass eine Station, ein Mitarbeiter, ein Team, eine Entwicklung nicht vollgestopft wird mit Aufgaben und hat dadurch den Effekt, dass die Konzentration auf die aktuellen Aufgaben gewährleistet bleibt. Dadurch werden die Projekte schneller fertig, weil sie sich nicht die Ressourcen mit vielen anderen Projekten teilen müssen. Ich habe hier im Podcast schon mal darauf hingewiesen, dass Durchlaufzeiten durch die Warteschlangenlängen gezielt beeinflusst werden können. Und dass Warteschlangen den Vorteil haben, ein voreilender Indikator zu sein und die Durchlaufzeiten nur nacheilen sind. Lohnt sich mal nachzuhören unter Warteschlangen. So langweilig und doch so ergiebig. Ich verlinke die Episode. Werte, nicht Methoden und Werkzeuge machen also Lean aus. Die Methoden sind kontextgebunden, gültig und in anderen Kontexten entwickeln sich halt andere Methoden. Dennoch haben sich mehrere Jahrzehnte Erfahrungen angesammelt, auf die man zurückgreifen sollte. Sie sollten dabei nicht nur in die Fabrik schauen, sondern gerade auch in die Softwareentwicklung, weil die Lean umsetzen in einem Kontext, der der Produktentwicklung ähnlicher ist als die Fabrik. Nur die nennen das dann agil und nicht Lean. Ja, es gibt auch Lean Software Development und es ist auch kein Wunder, dass das Mary Poppen League eine Geschichte in der produzierenden Industrie hat. Aber der verbreitetere Name ist agil. Und warum heißt dann smarter entwickeln nicht auch Lean? Nun, der Begriff ist bei aller Liebe, die ich ihm entgegenbringe, verbrannt. Und zwar in zweieinhalbfachem Sinne. Lean in der Produktion ist eingeführt worden als Kostensenkung mit Personalabbau und hat sich nicht gut erholt von dem Image. Lean ist ein stehender Begriff in der Fabrik und in dieser Folge ist, glaube ich, klar geworden, warum das nicht immer gut ist. Und zur Hälfte wegen den Übersetzungsproblemen. Smarter entwickeln ist Lean und da bin ich auch stolz drauf, aber eben nicht im Namen. Dazu kommt noch, dass Lean sich vor allem mit dem Aspekt schnell an den Markt auseinandersetzt und die Fragen, richtige Kunden und richtiges Produkt ein bisschen out of scope für Lean sind. Für smarter entwickeln aber entscheidend. 70 Jahre arbeitet Toyota seit Kriegsende am TPS, mit klaren Vorläufern davor noch. 40 Jahre ist Lean in der Fertigung ein fester Begriff und mittlerweile stand der Technik. 20 Jahre lang setzt sich Agil in der Softwareentwicklung durch. Und jetzt sind wir dran in der Entwicklung in den klassischen Industriebetrieben, in der E-Technik und des Maschinenbaus. Einen wahnsinnigen Wissens- und Erfahrungsschatz gilt es nutzbar zu machen und zur Verfügung zu stellen. Smart entwickeln will gar nicht so viel neu erfinden. Es gibt so viele gute Ideen, aber man muss wissen, wann wir uns wo bedienen dürfen und wann wir etwas zucken sollten. Das will Smart entwickeln leisten. Ich brauche mal Ihre Hilfe. Ich würde gerne mehr in den Austausch gehen. Ich würde gerne erfahren, wer zuhört, welche Themen spannend sind, was ich stärker beleuchten kann. Dafür würde ich Sie bitten, mir mal Feedback auf diese Folge zu geben unter florian Ferner würde ich mich freuen, wenn Sie den E-Mail-Verteiler abonnieren würden, weil ich über diesen gerne mehr in Kontakt mit Ihnen kommen möchte. Dazu gibt es dann auf dem Kanal Terminen und andere Ankündigungen, sowie aktuell die Frage nach einem Hörertreffen